Hey Leute, ich bin's Conny und Arby Battles geht in die nächste Staffel! Falls ihr nicht wisst, was RB Battles ist, dann ganz ruhig, wir fangen jetzt einmal ganz von vorne an, weil ich habe bemerkt, dass das im deutschen Raum noch gar nicht so bekannt ist. RB Battles ist ein ziemlich großes Roblox-Event, bei dem einerseits, ich glaube, dieses Jahr sind sechs YouTuber gegeneinander antreten in verschiedenen Wettkämpfen. Aber wo auch ihr mitmachen könnt. Ähnlich wie die Eckhand nehmen verschiedene Experiences an den Wettkämpfen teil. Und man muss halt bestimmte Herausforderungen meistern. Wenn man diese Herausforderung meistert, bekommt man Abzeichen. Und wer Abzeichen bekommt, bekommt am Ende Belohnungen. Und es gibt ziemlich viele coole und auch seltene Free-Items zu gewinnen. Und warum ich cool und selten sage, darauf kommen wir gleich. Also erstens, wenn wir jetzt einmal rübergehen auf den YouTube-Kanal von Roblox Battles... Dann sehen wir, ist hier eine Premiere geschedult für heute den 1.12. um 21 Uhr. Und die heißt RB Kämpfe 3, gut übersetzt, RB Battles 3. Das zeigt, dass es heute wahrscheinlich losgehen wird oder zumindest ein Announcement kommen wird, wie es mit RB Battles dieser Staffel aussieht und was mich auch davon überzeugt ist, wenn wir auf die Roblox Webseite in den Katalog gehen, dann sehen wir auf einmal, gibt es sehr viele neue Items. Einerseits natürlich die weihnachts -Items, die New Year's-Items, aber jetzt ein Kampfstrahl, Arby Battles Soda, Gewinnerflügel 2.0, Arby Battles Kette, Arby Kristallkugel, Rassus Roboter Resonator, Sabrina Cyber Shredder, DJs Dynamic Dasher und das ganze dann nochmal in Gold und dann haben wir hier noch die Champion Schwerter für Arby Battles 3, die Krone des Mutes, die goldene Krone des Motors und die Heldenkapuze. Und die Heldenkapuze finde ich richtig krass. Wenn wir auf die Heldenkapuze raufgehen, dann sehen wir hier nur die ersten 30 Wettkämpfer, die siegreich aus der ultimativen dritten Season der RB-Battle-Meisterschaft hervorgehen, erhalten diese begehrte Kapuze. Das bedeutet, diese Kapuze wird es nur 30 Mal geben. Das ist super selten. Und ich denke mir, das wäre sowas von cool, wenn man die haben könnte. Ich finde auch diesen Effekt vorne cool, dass das hier so heller wird, da wird es dunkler. Es sind halt nice Effekte drauf. Wir können das ja mal anprobieren, aber der äh, Viewer hier auf der Webseite, der ist ja an sich nicht ganz so geil. Ich gehe nicht davon aus, dass das ein Limited Item wird. Vielleicht irgendwann in pa ein paar Jahren mal, dann wäre das ein super seltenes Limited Item. Aber es ist halt ein super seltenes Item. Wenn ihr in den Top 30 sein solltet, dann habt ihr eins der seltensten Roblox-Items, die es gibt. Weil das gibt es halt wirklich nur 30 Mal. Es gibt aber auch Items, die man leichter bekommen kann. Es gibt die Goldene Krone ohne des Mutes, die kriegen die ersten 10.000 der Abi-Battles-Meisterschaft. Dann gibt es natürlich noch die Krone des Muts in Silber und die ist praktisch für Teilnehmer. Das heißt, auch wenn ihr nur teilnehmt und es nicht in die Top 10.000 schafft und es nicht in die Top 30 schafft, bekommt ihr immer noch Free Items, die wie ich finde immer noch ziemlich cool aussehen. Was ich auch schon gesehen habe, diese drei Items hier von den YouTubern, die kombinieren sich miteinander. Wenn man die alle gleichzeitig trägt, dann die passen zusammen auf den Rücken. Und den Abi Battle Soda Becher habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht kann man den kaufen, vielleicht kriegt man den für irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Da steht auch noch nicht drin, wofür man das bekommt. Aber falls ihr bei RB Battles immer auf dem neuesten Stand sein wollt, gibt es ein paar Twitter-Seiten, die ich euch empfehlen kann. Und zwar natürlich einerseits den Roblox Battles YouTube-Kanal, weil dort gibt es ja die offiziellen Updates dazu. Es gibt aber auch den Roblox Battles Twitter-Account, wo es dann noch häufige Updates gibt. Hier werden jetzt so YouTuber vorgestellt, teilnehmen mit sehr komisch aussehenden Gesichtern, ehrlich gesagt. Dennis Daily und so sind halt alle dabei. Und die Twitter-Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist RBX Events. Hier wird man halt über Roblox Events auf dem laufenden Halten und die haben ziemlich viele Infos über Abi Battles gepostet. Zum Beispiel haben die jetzt schon gezeigt, diese Items und wie man sie bekommt. Alle Gewinner bekommen diese silbernen Dinger. Die 10.000 Besten kriegen die goldenen Dinger. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, YouTuber, die miteinander kompeten in Arby Battles. Und man kann halt gessen, welcher YouTuber welche Challenge gewinnt. Und wenn man einen Gewinner richtig guess bekommt man das hier. Und wenn man alle Gewinner richtig guessed, bekommt man das hier. Und wie gesagt, diese Krone ist halt die krasseste von allen. Hier haben die noch so ein paar andere Leaks gefunden, haben halt auch gesehen. Hier sieht man, dass die Items miteinander gut zusammenpassen. Wie man dieses Schwert bekommt, weiß ich immer noch nicht. Und hier... Auch schon ganz interessant, die Confirmed Arby Battles 3 Games. Und das sind halt Spiele, bei denen gesehen wurde, oh, es gibt dort schon ähm, Abzeichen, die Arby Battles themed sind. Es kann sein, dass die Informationen hier vielleicht falsch sind, weil manche Entwickler packen auch Abzeichen in ihr Spiel rein, einfach nur um uns auszutricksen. Aber es ist schon äh, sehr naheliegend. Es gibt schon zwei Abzeichen, die ein Piggy gewinnen könnt in Arsenal, in Jailbreak, Supergolf. Shopping Wars kenne ich gar nicht. Wacky Wizards, Sonic Speed Simulator, Build About for Treasure und Mount Everest Roleplay. Das sind die aktuell für laut RBX Events Confirmed RB Battles 3 Games. Und ähm, da könnten wir jetzt zum Beispiel in eins von denen mal reingehen. So, und wenn wir jetzt bei Sonic Speed Simulator sind, können wir nach unten scrollen. Und dann kommen hier die Abzeichen. Und wenn man jetzt bei den Abzeichen mehr anzeigen lässt, kann man schon gucken. Ist hier unten zum Beispiel RB Fragezeichen. Wie man das bekommt, weiß man noch nicht, weil es ist noch nicht in Spiel implementiert, die Abzeichen existieren schon. Was man dafür machen muss, das finden wir erst heraus, wenn Arby-Battles losgegangen sind und die offiziellen Challenges da sind, die dann zu meistern sind. Wenn ihr diese Challenges meistert, dann bekommt ihr auch die Arby-Battles-Abzeichen und die Free-Items. Und an sich ist es natürlich auch ein schönes Event, um einfach mal wieder ein paar Roblox-Spiele zu spielen. Was haltet ihr davon? Schreibt es so gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und Ciao! <lacht>